Hallo, mein Name ist Tapi von der Solution. Ich möchte euch heute unser neues Produkt vorstellen und zwar ist das NuGrip. NuGrip ist ein Trageband und äh, als Ersatz der Tragetasche. Kommen wir gleich zur Sache. Die meisten wollen wissen, wie funktioniert das eigentlich. Ganz einfach, ganz simpel. Alle Produkte, die in einem Karton sind, können mit diesem Trageband praktisch verschlossen werden und mitgenommen werden. Ähm, einfaches Beispiel. Schuhkarton, Schuhe drin. Ich habe das Band. An der Kasse statt einer normalen Tragetasche, eine Plastiktasche, nehme ich einfach das, packe das hier einmal dran, an die andere Seite, genau das gleiche. Geht schnell, unkompliziert. Muss gar nicht so genau sein, aber es muss einfach nur dran sein. Das heißt also, der Boden mit dem Deckel muss verbunden werden und schon kann es eigentlich nehmen und hält. Das ist also eine super Idee, super Lösung. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann guckt einfach auf unsere Webseite www.newgrip.shop.